Guten Tag liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich möchte Sie recht herzlich einladen für unser Konzert am Donnerstag und Freitag dieser Woche, 9. und 10. März, zu dem zweiten Akt Tristan und Isolde in voller Länge. Es werden mit mir Norbert Ernst als Tristan, Esther Pavlo als Brangäne, Peter Mikolasch als König Marke auftreten äh, und äh, dabei sein, eines der längsten Liebesduette, äh, Szenen natürlich mit tragischem Ausgang zu präsentieren und sie in die Klangwelt, eigentlich den Klangrausch und die Ekstase von Richard Wagner einzubeziehen, zu umhüllen, äh, vorzutragen. Und äh, wir hoffen, ein außergewöhnliches Ereignis vorzubereiten und natürlich das Ganze mit der slowakischen Philharmonie und dem ausgezeichneten Dirigenten Maestro Juraj Balchura, auf den ich mich besonders freue nach unserer gemeinsamen Elektra- und nach einigen Jahren wieder hier zurückzukehren und Ihnen das zu präsentieren.